Bildbearbeitung oder zur Präsentationserstellung verstanden. Oder aber auch die Verwendung der Dienste des World Wide Web. Das kommt daher, dass in vielen oder eher in den meisten österreichischen Schulen eine im buchstäblichen Sinne sehr oberflächliche Sicht auf die Informatik gegeben wird. Die eigentlichen Inhalte der Informatik, die diese praktischen Softwarelösungen und vieles andere mehr erst möglich machen, bleiben dabei aber verdeckt. Also du hast richtig gehört. Informatik ist mehr, als den Computer als bloßes Hilfsmittel einzusetzen. Es tut mir leid, wenn ich jetzt deine Illusion zerstört habe, aber ohne ein grundlegendes Verständnis der Informatik können wir unsere Welt, in der sich Dinge immer schneller ändern, nicht verstehen. Die Informations- und Kommunikationstechnologien haben unserer Welt ein neues Gesicht gegeben. Nicht nur, dass viele Errungenschaften der letzten Jahrzehnte ohne sie nicht möglich gewesen wären, sondern viel mehr. Sie haben alle Lebensbereiche grundlegend verändert. Informatik ist die bestimmende Wissenschaft unseres Zeitalters geworden. Der Computer ist zu einem Teil unserer Gesellschaft geworden. Das bedeutet einerseits, dass wir natürlich den Computer bedienen können müssen und das nicht irgendwie, sondern möglichst effizient und gewissenhaft. Diese Anwender- oder Anwenderinnenfähigkeit wird häufig auch als vierte Kulturtechnik beschrieben, neben Lesen, Schreiben und Rechnen. Es ist also etwas, das in allen Berufs- und Studienfeldern vorausgesetzt wird, nicht nur in der Informatik. Sprich, dir sollte also niemand mehr erklären müssen, wie du zum Beispiel ein Textdokument formatieren kannst, wie du einen Cloud-Speicher verwenden kannst oder dass es verschiedene Dateiformate für Dokumente und Bilder gibt. Aber es reicht heute nicht aus, nur Benutzerin oder Benutzer von neuen Technologien zu sein also Informations- und Kommunikationstechnologien für verschiedene Zwecke nutzen zu können. Die Prozesse dahinter und die Technologien selbst sollen grundlegend verstanden werden. Dazu gehört zum Beispiel, wie das Internet funktioniert, wie Software produziert wird, wie intelligente Algorithmen arbeiten und vieles mehr. So kommen wir der Informatik schon mehr auf die Spur. Genauer gesagt, geht es um das Interesse oder die Neugier hinter die Kulissen von Computer, Smartphone, Programmen, Apps und Co. zu blicken. Es geht darum, effiziente Lösungen für Probleme aus den verschiedensten Bereichen zu finden, von A wie Automobilindustrie, wie Z wie ZIP-Datei. Es geht um die Verbindung von Hardware, zum Beispiel Sensoren und Software, die dann entscheidet, wie beispielsweise auf diese Sensordaten reagiert werden soll. Es geht also um Anweisungen, die dann von einem Computer oder ganz allgemein gesprochen von einem informationsverarbeitenden System ausgeführt werden können. Die Informatik sucht nach Lösungen, die automatisierbar sind. Und ich traue mich zu behaupten, dass mittelfristig alles automatisiert werden wird, was automatisiert werden kann. Und das ist mitunter mehr, als wir uns derzeit vorstellen können. Entscheidungen, Prozesse und Abläufe in der modernen Gesellschaft werden heute und in Zukunft nicht nur von Menschen, sondern ebenso von Maschinen bestimmt werden. Und einige dieser Maschinen werden mit der Zeit sogar intelligenter, entwickeln sogar eine künstliche Intelligenz. Bei vielen löst dieser Gedanke aber eine gewisse Unruhe aus. Das mag daher kommen, dass viele das nötige Wissen fehlt, das man braucht, um diese Prozesse zu verstehen. Die Informatik soll aber keine große Unbekannte bleiben, was mich zum Gebäude der informatischen Bildung führt. Im MOOC geht es vorwiegend um die Vermittlung von Grundlagenkompetenzen im Bereich der Informatik. Wir gehen also davon aus, dass du bereits den Computer effizient als Werkzeug einsetzen kannst, dass du Standardanwendungen beherrschst und grundlegende Konzepte der Informations- und Kommunikationstechnologie verstehst. Zudem solltest du die Fähigkeit besitzen, Medieninhalte oder Mediensysteme kritisch zu betrachten, Medienwirkungen zu erkennen und selbst eigene Medienbeiträge zu produzieren. Und das kompetent und reflektiert, versteht sich. Nun stellt sich abschließend die Frage, wie sieht es mit deinem Gebäude der informatischen Bildung aus? Steht es auf einem festen Untergrund oder noch auf wackeligen Beinen? Mit diesem MOOC möchten wir dich nicht nur fit für den Beginn eines Studiums im Bereich der Informatik machen, sondern dir auch eine Vorstellung mitgeben, was es bedeutet, eine digitalmündige Bürgerin oder ein digitalmündiger Bürger zu sein. Fangen wir an zu bauen.